Hallo, ich meine lieben Freunde, und willkommen zu einer gewissen Runde, die es auf unserem Kanal, beziehungsweise auf meinem Kanal, noch nicht so richtig gab, nämlich Fight 2. Wie man schon genau hier gut erkennen kann, geht es hier nicht um irgendein Minigame, sondern es ist wirklich hier, wie in Varogan tatsächlich sagen, einfach nur mit anderen Regelungen und so weiter. Und die Runde beginnt wirklich in 10 Sekunden. 9, Ach. 8, Hallo, ich bin Hertion. <lacht> Hallo, das ist Hertion, ja genau. Wir <lacht> sind Krytion. Genau, unser Hash-Team. Oh, ist... Los! Go, go, go, go, go, go. Go go go. Go, go, go, go, go, go! Ich hab' Abgott! Go, go, go! Ich hol' dir den Deckbaum, ich hol' dir den Baum Oh Gott, ich oh, oh, oh bin Baum. angespannt, ich bin angespannt! Ich glaub', ich, ich. Go, go, go! Bei go, go, mir leck's, bei mir leck's! Ich hab' keinen. Doch, jetzt, jetzt, jetzt! Oh Gott, mein Herz! Mein Herz! Go, go, go, go! Ich, ich geh' ich ein bisschen in den Wald rein! Ich geh' ein bisschen in den Wald rein! Warte, warte, wo, bleib', bleib', bleib', bleib'! Ne, bleib, bleib ich bin bei dir! Ja, ich hier. bin bei dir! Ich hab' ein Schwert, ich hab' ein Schwert! Go, go, go! Ich mach' auch eins! Go, go, go! Denn das ist ein Kü, Kü, Kü, Kü! Ja, ich hab' ein Schwert! Ey, nein nein, nein, nein, komm, komm, komm, lass aufhören Kühe töten, Kühe töten. Ja, ja, ich, auch, ich töte ich gerade eine Kuh. Kühe sind wichtig, Kühe sind wichtig. Oh Gott, oh Gott, mein Herz, Alter. Okay, lass leider in die Richtung laufen. Ich Ach, du richtig. der ist tot. Oh, schon angeschoben, schon angeschoben. RIP, RIP am Play Rage. Äh, also, schon, Alter, schon einer tot, Alter. Hätte ich nicht ich gedacht, hätte ich nicht gedacht. Bündchen, also, wir, also Essen haben wir kein Probleme. nee da hinten ist Zucker, äh, ich geh zum Zuckerrohr. Oh, das ist Zuckerrohr, genau. Hinter uns ist keiner, glaube ich. Nee, nee. Äh, man verliert richtig es, es, es, schnell Hunger. Esslich es, voll, ess dich immer voll. Ja, ja, ja, mach ich. Oh, es sind vier... Oh, sind drei so drei oder 4. Drei Zucker, aber oh, Zucker. Ist jetzt schon, schon, schon, schon Abend? Ach du Scheiße. Ich sag, wir holen jetzt hier das, das was wir am meisten bekommen. Und dann gehen wir, äh, gehen wir schon in Lass, äh, halt einfach Immer, immer weiter in die Richtung laufen. Ja, warte, immer ich töte hier noch eine Kuh. Glaub. Oh Gott, bin ich angespannt. Wir, ba wir bauen uns gleich ein, am besten. Oder wollen wir auf Jagd? Oh, Zombies sind auch schon Oh, sagen, der nächste. würde wow. Slayer. Ich sagen, Leute. Ich würde sagen, wir bauen uns ein. Also, ja, ja. Da hinten ist ein. Hinten sind zwei hinten sind zwei No Nix und Cold Felix. Die, die haben ein Schwert, die haben ein Schwert. Ey, äh, das hier runter, bist, bist hier, ist, hier sind die Bäume. Lass die Baum abbauen und dann runter in die Höhle. Hier ist eine Höhle. Ja, ja, ja. bau bab ich verteidige. Okay, ich halte auch schon Die haben uns nicht gesehen, sie haben uns nicht gesehen. Okay. Oh, ich ich, ich habe halbes Leben, halbes Leben nur noch. Was? Da geh Aber runter, hier. geh du schon mal runter, geh du schon mal runter in die Höhle. Da ist eine Kette Hexe, da ist eine Hexe, Hexe, Hexe, Hexe Oh Gott, oh Gott. Ich kann, Gott, ich halt oh Gott, Gott. kann ich gerade einfach runtergehen? Ja, ich geh einfach runter. Schon. Geh einfach schon mal runter. Okay, ich bin unten. Bist du links oder rechts runter? Äh, ich geh direkt hier, ich geh auch runter. Äh, lol, ich krieg Skelett schon. Äh, wo komm, gehst komm, komm, du, komm, komm, du bist komm, runter? Ja, ich seh dich, ich seh dich. Komm, komm, komm. Oh Gott, also, geht's ist, nicht hier runter. Ist äh, ins Wasser reinspringen, ins Wasser reinspringen. Riskiere nicht. Ich hab riskiert, einfach. Boah, okay, warte, oh, ich auch. warte, ich mach, ich mach, ich mach Werkbank. Okay, oh, oh mein Gott. Gott, schnell, schnell, schnell, schnell. Da, da ist Eisen, da oben ist Eisen, da oben ist Eisen. Ja, ja, ja, warte. Mach Weibang, mach Weibang. Ja, mach Fahrbank. Ja, du das ist. Machst, bau, Mach du ganze Zeit Sachen. Also mach du die ganze Zeit ja, ja. von meinen. Ich hab Spann. noch Halzpicke. Ich, ich hab noch Ich mach erstmal zwei Steinschwerte, Sch Stein okay? Nein, nein, nein, nein. Bau direkt das Eisen da oben ab. Da oben ist Eisen. Okay, warte. Mach den Stein, mach den Steinpicke. Oh Gott, ich zitter so, ich kann nicht baum, richtig baum, drauf Gib mir die Holzspitzacke, gib mir die Holzspitzhacke Ja, warte. Das, da ist Sneaker, da, da, da, da, da. Nein, da, da. du bist du runter. Nein, da ist doch eine Holzspitzhacke Du bist Stein hinterher gesprungen. Au. Ah, Upsi. Oh. <lacht> okay, pass auf. Da liegt, packen, da liegt, da liegt, liegt. Ja, ah, ja, ich mach mir... Da oben ist das... Nein! Ach, hey, wo ist das Eisen? Ich bin blind. Da oben, da oben, da oben, da, da. Was heißt da oben? Da, da! Hä, bin ich blind? Ach, da! Ach so. dir. Ich bin angespannt, das Fuck. Oh. Äh, ich baue mich... Ich seg mich einfach kurz ein bisschen. Ihr ja, macht das auf, pass auf. Ich mach, ich mach mir gerade einen stein bitte. Oh Gott. Ich geh schon mal runter, ich geh oh schon mal runter. Oh mein Gott. Mach, mach... Ja, ja. Hey, nicht? hey, hier ist schon Lava. Hier ist ein Lavasee. Äh, we also, welche Cornys also, sind ob hier? Zumindest, zumindest ist es Obsidian. Also, zumindest ist die Obsidian. Ich weiß nicht, ob, ob es mich schon mal trifft. Äh, ich mach uns beiden also, Steinschwerden. Also, ey, ey, wir sind schon Höhe 13 hier. Wir könnten theoretisch jetzt schon Strip meinen. Nein. Wie viel Eisen war da? Äh, zwei Stück nur. Scheiße. Wir sollten. An, in die andere Richtung. Wir können auch in die andere Richtung. Aber mach mir noch ein Steinschwert am besten. Hab ich, hab ich, oder, hab ich. Oder. oder oder soll, mir, soll, soll einer von uns ein Eisenschwert machen? Äh, nee, nee, ich nicht sagen, würde ich nicht sagen Doch, wenn wir rausgehen, würde ich sagen Ja, wenn so. wir rausgehen, aber wir, wir brauchen... Nicht. Wir müssen warte ja raus Warte mal, warte mal, warte mal Ah nee, wir warte. haben keine Kohle, da liegt übrigens ein Steinschwert Du bist einfach weggeschwommen Wo liegt das? Hier unten Ja, okay, dann lass hoch, hoch, hoch, hoch ja. Boah, da, hey, Wollen wir nicht erst in die andere Richtung? Die, die Höhle ja, hat ja Ja, meine ich erst ja in die andere Richtung, wenn da nicht auch nichts ist, dann hoch, hoch, raus Okay Oh, lol ja. Mann, das ist nervig, dass wir so hoch müssen. Oh. Aber hier, also, das ist gut, die Höhe, ist schon mal. Weil hier sind wir schon bei höhe Dingen. Höher... Ich, ich sneak übrigens im Schwimm ein bisschen. Ja, hier ist es auch relativ langsam einfach. Okay, ich sneak hier. Ah, da oben ist Kohle. Oh, nice, Kohle können oh, wir gebrauchen. Oh. oh, lol, ich habe hab gerade abgebaut und das finde ich auch Kohle. Kohle ist immer gut. Ähm. Lol. Ach, Scheiße, ich bin grad gestorben. Alter! Drück ja, mal ey, Tab! Ist... Wie wenig so noch da sind. Lol. Ey, siehst du deswegen? Die alle gehen handen. Nicht vergessen, du ausblenden. Ne? Ja, ja, ja, ja, kein Ding. Und auch, äh, wenn wir zum Beispiel Koordinaten sagen, irgendwie ein Mute-Sound drüber. Ja, wir sind Trippiep! Ich mach so ein so. Delfin-Geräusch. Ich glaube, glaub, das dann. reicht erstmals, das reicht erstmals. Ja, ja. Wir können, äh, äh, sneak, sneak, sneak, sneak. ja. Ich mach ein irgendwo. schönes Delfin-Geräusch als Mute, okay? Was machst du? So ein Delfin-Geräusch. Delfin? Delfin. Ah, äh, äh, äh, dieses shop delfin da? Genau. Oder so. Ja, genau. Das ist ein verbotenes Wort, hallo? Alter, er, er ist nur ausgeschieden. Leute, er, er ist an dem ja, Er ist an irgendwas so gestorben. Ja, oder Fallschaden oder so. Du solltest das Wasser nicht abbauen dort unten. Also, du behaltest ihn da irgendwie aus Versehen. Hier ist Kohle, du kannst es theoretisch abbauen. Wenn du ja, nicht ja, bist. mach ich, mach ich. Ach oh Gott, das geht halt. Aua! Ich schlag mich nicht. Ich hatte dich so, geschlagen bei mir. Doch, ich hätte das mit zwei Herzen gezogen. Hab ich? Ja. <lacht> Alter, also jetzt steht es und ich bin ausgeschieden wegen TFT-Partner drin getötet. Was denkst das ist ein Team 14 auf jeden Fall sehe mhm. ich. Übrigens, äh, Leute, in, unsere Zuschauer, ähm, in diesem Projekt sind auch zum Beispiel YouTuber wie Fox und Ferro. Oh, ich hab grad, ich hab grad Julian, also, ah, die beiden Leben, ich hab, ich hab die gerade nicht gefunden im Tab, Alter. Ich dachte auch, ich dachte schon, sind die sind tot. Ich auch. Ich hätte sie gegönnt. Oh oh, hier ist ein Skelett, Skelett. Ja, Break. Hab ich hier schon eine Spinne? Ist das Eisen da rechts? Oder ja, ja, ist das nicht? ist viel Eisen, Eisen, Eisen, ja, ja, ja. Eisen. Mega nice. Hier, hier ist mindestens vier Eisen. Stell schon mal Ofen auch auf, äh, Ja, ich Warte, ich muss noch abbauen. Äh, Stein abbauen. Soll ich Holzfarmen gehen, hier, das Eisen? Äh, warte. Nein, geh nicht, Dort geh noch ne, nicht, nicht hoch. Ich ja, das ist draußen böse. Hier unten ist noch mehr Eisen. Oh Gott, ich hab gepläst. Also wir sind schon mal gut voran, muss ich sagen. Alter, ich dachte gehen, auch, ich werde irgendwie direkt am Anfang sterben, wenn die Leute jetzt, über Holzfälle haben. Ja, hab, hab, das ist das Eisen rein. Okay, das, das, das, das Eisen rein. Licht sieht man nicht so krass. Ey, mach dein Eisen rein. Achso, ja, ja, ja. Acht Wie Stück. 12, lol. Nice, nice, nice. Oh Gott. Sollten wir nicht, erstmal, sollen wir nicht lieber erstmal Essen richtig. braten? Naja, mach jetzt noch nochmal ein zweites okay, Ding. Mach ich. Ich hab 26 Fleisch. Oh Gott. Ey, ich mach mir schon mal sicher, ich hab, Leber, wir haben doch, ich hab doch Leder. Ich mach mir Re Lederrüstung. Wollen wir nicht das lieber für Zauberungstisch für lassen? Ach Gott. Anfangs gab mir, wir haben genug Kühe hier. Sagst du jetzt eher? Sagst du jetzt noch? Ich hab mir jetzt auch keine Rüstung gemacht. Ich lasse es einfach. Äh, so. no, guck mal, guck mal rein. Nice. Also das so ist ein Problem, wenn wir erstmals nicht haben. Nee. Ich gehe lieber kurz raus. Ich geh kurz raus. Gucken, ich mache uns zwei anschauen. Eisenschwerter. Mach das. Ich geh kurz raus und schau nach. Ich hole noch Blumen, dann kann ich meine Rüstung schön färben. Ich hab den Eisenschwert gemacht. Spinne, spinne, spinne, spinne, spinne. Pass auf, dass draußen auch keine Spieler sind. Was bist du gewesen? Sneaky gerade. Ich schaue. Die sind Chicken und Kühe. Oh Gott. Ich Hühner töte ich lieber, ja, weil ja. Ding Äh, Pfeile. Ja ja. Ich, wollt mir grad, also ich wollte mir gerade. Ich wollte mir gerade. Ich wollte gerade das Fleisch in die Werkbank reinmachen. Ist es immer noch Nacht? Äh, Ja. Aber bei meinem weg ist alles hell. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das gültig ist. Also ich bin, hab ein bisschen Angst. Dann ist ein Enderman. Soll ich versuchen, ein Enderman zu töten? Nein, lass es. Oh Gott, lass es, Alter, wenn du jetzt daran stirbst. Ich habe Lederrüstung. 1, <lacht> Ich töte die Spinnen, für am ja. Bogen. Äh. Oh. Ich tötete, ich, am Anfang, ich, wirklich das Allwichtigste, erst die Dinger töten. Ja. Äh, die, die, die Skelette. Und Creeper ist dort, bei Crevan aufpassen. Mhm. Ich mach, ich mach mir eine Eisenpicke. Okay. Oh mein Gott, die Creeper ist fast explodiert. Hör auf, hör auf. Ich gehe mal Bäume fahren. Du hast mir so verfickt Angst. Ich geh Bäume fahren. Okay, äh, Eisen ist durch. Perfekt, perfekt. Du kannst äh, ja gerne Eisenbrust machen ein Eisenschwert. Äh, nee, sind nur noch fünf Stück. Nee, ich hab zwei Eisenschwerter und eine Eisenschwertzacke gemacht. Das, das sind nur noch fünf Stück. Ich lass die Rüstung lieber. Okay. Im Ausschau halten, sehr wichtig. Oh, ja. Es wird der Tag, wir also können wir da raus, wenn du möchtest. Okay. Weil die äh, ist ja so gesehen, es auch... Ich scheiße aber, jetzt erstmal auf das Essen. ist schon was gut gebraten. Gib, okay. mir, bring, gib mir ein bisschen davon. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt noch acht äh, gebratene. Und der Rest ist roh. Ich habe noch ein paar Fäden aufgesammelt. Ich, hab, ich bin, ich bin voll Leder. Ja, ja. Warte. Gib mir, gib mir ein bisschen Essen, gib mir ein bisschen Essen das Eisenschwert. Äh, ja, ja, ja Eisenschwert. Da. Wir könnten schon jetzt auf die Jagd gehen eigentlich. Lass noch ein paar Tiere holen. Ja, ja ich hab unterwegs habe ich hast du mir noch viel Fleisch gegeben gerade? Ja, ich habe auch nur noch ich habe jetzt auch nur noch Aha. vier. Das ist, das ist nur ich habe nicht alles gebracht oh, Creeper. Pass auf dich auf. Ja, ja, bin schon. Alles. Komm, alles. Komm, komm, komm, folg mir, wir sollten nicht auseinanderhalten. Äh Zuckerer. Mhm. Das ist immer gut. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu weit von der Border weg sind. Hey, die Border geht 1000 Blöcke pro äh, Seite. Also Radius 1000 Blöcke. Lass, wir, müssen, wir müssen eine Höhle finden. Ja. Ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass bei diesem Gebiet hier relativ viel sein kann. Wir können auch schreiben, ne? Ja genau. Naja, jetzt geht alles wieder. Bist du hinter mir? Ja, ja bin. Alles gut. Hier ist ne... Nee, hier ist keine Höhle. LOL! Ich finde einfach Essen... Die Schweine. Wo bist du, wo bist du? Hier, ich, bin, ich bin hier den Berg. und ein bisschen runter. Keine Angst. Hin, wo, wo, wo, wo? Runter. Links runter. Ah, oh, da, ich sehe dich, ich seh dich. Äh, hier ist eine Höhle. Hier ist auch eine Höhle. Äh, warte, ich guck... Schlucht! Schlucht! Schlucht! Schlucht! Was? Ah, komm, okay, ich packe im Block, ich packe im Block komm. Warte, komm, wo bist komm, du, wo komm. bist du? Ja, ja, ja. Mach hier, äh, hier Mach SC oder so, keine Ahnung, ich bin zu dumm, ich bin gerade zu dumm, dich zu finden Hier, hier, hier Siehst du mich nicht? Nein! Bleib dort, da, bleib dort stehen, wo du bist, wo du rumgebackt hast Okay, warte Hier, hier, siehst hier. du mich? Ach, da hinten bist du ja, okay Ehrlich, Die Lederrüstung ist echt gut zum Tarnen eigentlich <lacht> Komm, da, da Schlucht, ich, ich weiß nicht, ob da jemand schon unten war Falls ja, töten wir den einfach Alter, das runter, wir müssen da runter aber ich baue mich runter, ich baue mich runter. Komm, ja, ja, ich komme, ja, runter. ja. Komm, komm, komm, komm, komm. Siehst du ein Gegner in der Nähe? Ich sehe keine. Nein, ne, ich sehe auch nichts. Oh warte mein Gott. Das, äh, warte mal. Ganz, der schön riesen, mal kurz. Oh mein Gott, die ist riesen. Lass hier runter, hier runter, hier runter. Hier ist ein Zugang zur Schlucht, glaube ich. Hier, da hinten ist auch noch ein Zugang. Eingang. Nicht Zugang, Eingang. Komm. Ich muss kurz fooden. Warte, hier ist, äh, hier ist Eisen. Baus ab, baus ab, baus ab. Ich glaube, wir schon Full Irons in der ersten Folge, Alter. Das wäre sick. Boah, das bist du gewesen. Ja, äh, ist auch, hier, hier ist noch ein Eisen, hier ist noch ein ja, Eisen. Ja, hier, wo du meinst. Ich, ich bin jetzt da, wo du meintest, dass hier ein Zugang zur Schlucht ist. Weil hier ist ein Nein, Ausgang. nein, nein, komm mit, komm mit, komm mit. Wir komm, ja, ja. gehen zur Schlucht jetzt. Ja, ja, ja, warte, chill, chill, chill. Oh mein Gott, oh mein Gott. Na, mehr, no, Oh mein Gott, richtig viel Eisen, richtig viel Eisen. Wo, wo, wo? Hier, äh, hier, ich entsneak, ich entsneak. Ja, ich sehe hier. Clayton, tschüss. Oh, einer ist Rose. ausgeschieden. Clayton ist ausgeschieden. Es ist, Vor allem, hier sind alle ausgeschieden, die mir auf meinem Kanal bei meinem Trailer, irgendwie eine Ansage gegeben haben. Ich glaube, alles davon sind schon tot. Äh, das hast du jetzt nicht du, ne? Nein, aber das kann auch normal sein. Äh, ach dann... Ich, oh, ich denke immer, ich spiele 1-12, weil... Oh nein, du hast mich heathet! Oh, Halbes Leben nur noch! Pass auf! Oh, Bo oh Creeper, Creeper, oh. äh, was geht oh, Pass auf, mach, leg, leg ja, den Ofen hin, leg den Ofen hin. Wir machen uns Eisenrüstung jetzt. Ja, okay. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Leg den Ofen schon hin. Äh, ja, ja, ja, warte, ich baue noch kurz das Eisen ab. Nein, ist egal, ich baue schon ab. Das okay. ist wichtig, dass du Rüstung hast. Ich hab doch schon Rüstung, weißt du? Äh... Ist, ist halbe. Es halbe. Wo ist das Eisen Essen, hier? Hier mach ich Essen. Ja, da Eisen. Na, ach, teil das auf. Essen ist jetzt nicht so wichtig. Ach, Rüstung, Rüstung, Rüstung, Rüstung. Okay, weiter. Hab. Oh Gott, schon hab ich frag mich, wie es bei den anderen aussieht gerade. Ja, Mann. Ey, ich werde auf jeden Fall die Folge von drinnen. nachher, äh, am nach 20. schauen. Äh, 14, 12. Ja, Eisen ist richtig gerade. Ich guck weiter auf sie. Okay, Eisen. Äh, warte mal. Pass auf. Mal. Hier ist wieder eine Öffnung, hier ist wieder eine Öffnung. Lasst gleich nochmal zurück oh, zur Schlucht oh, gehen. Ich hab ja. echt ein gutes Gefühl bei dieser Schlucht. Ich hab echt ein gutes Gefühl bei dieser Schlucht. Okay, ich hab mir einen Eisenlustpanzer gemacht. Mach, mach, mach perfekt, perfekt, perfekt. Ähm, ich habe hab noch mehr Eisen geholt. Ja, ja, sick. Äh, da, da, da, da, da, da. ich mache auch ganz kurz einen wenn wenn's okay ist, dann gleich nach der, hier sechs <lacht> haben wir da sind. Warte, gib mir mal ganz kurz das Eisen bitte. Ja, ja, dann drei ich Stück, ich drei zwei Eisen. Stück. Perfekt. Ich mach mal eine Spitzhacke. Alter, äh. so, dieses... dieses oh egal, egal. Fast das ist hätte ich dich so gehittet. Relevant. Fast hätte ich dich gehittet. Wir sollten nicht so viel rumhitten, glaube ich. Ja, ja. das, das okay, ist äh, flyer ist irgendwie blöd, oder? Egal. Oder? Na, stimmt. Wir können doch einfach äh, noch einen Ofen, Alter. Hast nicht, ne? Nee, brauchen ich auch mal Aber die Anspannung geht jetzt richtig, geht jetzt zu langsam da sicher weg, weil ich das Gefühl habe, dass wir überleben werden, deswegen. Mir sagt nie, pass auf wie, Machst du das ja, ja, Eisenrüstung, dir? Ja, ja. Von also, Nee, ich mache mir jetzt einfach nur noch Schuhe. Ja, hier ist ja noch Eisen, hier sind noch so viel, so viele Ressourcen sind hier noch. Ja, ich bin halt dran vorbeigelaufen, weil wenn ich da die Spinne gesehen habe, dann bin ich instant dahin zu dir gerannt, weil ich halt helfen wollte. Okay, hier geht's aber wieder raus. Ja, da, da, die gehst nicht weiter, da habe ich schon mal abgecheckt. Naja. Ja. Äh, hier geht's nochmal, hier geht's, ich weiß nicht, ist das ist das ein ich glaube, wir kommen von hier in, in die Schlucht, ich bin aber nicht sicher. Ich bin da nicht sicher. Äh, hier, warte, warte, obwohl, ne, komm. Ja doch, warte mal, wenn ich mir jetzt zwei Eisen rausnehme, sind insgesamt noch 24 Roheisen drin, das heißt, du könntest dir selbst dann auch nochmal. Vielleicht, ähm, ne? ja. Hat Fox gerade gefragt, oh, der Befehl zu den Calls, ach oh, Julian, das wurde doch gerade alles gesagt. Mensch. Immer Mensch. diese Menschen, die nicht zuhören. Also hier ist noch mal zwei, ich möchte mir jetzt schon mal einen Brust, mach du schon mal Rüstung für mich, ich gehe ich geh ganz kurz erkundigen. Naja, ich habe mir noch mal ein bisschen München rausgenommen. Ja, ja, ist schon gut. Ich, ich gehe nur kurz erkundigen, wie es hier weitergeht. Okay. Aber ich gehe nicht zu weit, weil sonst ist es zu gefährlich. Jo. warte mal, wer lebt denn noch? Adrian lebt noch, Julian lebt noch. Es sind doch viele gestorben gerade, ja. also. Space lebt auch noch, Nico lebt auch noch. Nico, falls du die Folge siehst, Respekt. Wer lebt denn noch? Irgendwie, irgendjemand, den ich kenne? Riki, von dem Ja, ja, ich bin in der Schlucht drin, ich in der Schlucht drin. Jo. Ja, will jetzt Dias finden, Alter. Soll ich sie in den Chat schreiben, wenn ich Dias hab? Nein. Nein, nein. <lacht> so richtig angeben, so, äh, ich hab schon Dias, ja, ja, Adel ja. Alle vom yeah. Server. Was? Was? Jetzt schon? Ja, ja, alle vom Server. Oh zurück, zurück, zurück, zurück, komm, zurück, ja, zurück ich komm zu dir. Ja, komm, komm, komm. Raus, raus, raus, raus, raus. Ich lefte schon zurück. okay? Sich... Schaffst du's? Ja, ja, ja. Warte, wird man nicht gekickt bin automatisch? Raus. Nein, anscheinend nicht. Okay, okay, okay, okay, okay ich komme noch schnell zurück. Ich bin raus schon. Ich komme noch schnell zurück. So. Boah, gut. Boah, Alter. <lacht> hey, war das... War es das schon? Das ist doch Folge 1. Boah, das ging aber schnell. Ja. Ja, lol, würde ich sagen. Also, ja, ich hab nur. So, dann würde ich sagen, Leute, das ist Fall 2. Haut rein. Wir halt sehen uns an. in der Folge 2. Und, Und dann... Ciao. Ciao.